Also, mit diesem Video will ich Ihnen zeigen, äh, was für eine Rolle das mittlere todesalter bei einer Epidemie spielen kann und wie wichtig das ist und dass man das überhaupt nicht äh, vernachlässigen kann, darf. Also, das ist eine absolute notwendige Zahl, äh, wenn man die Wirkungen einer Epidemie äh, äh, schätzen will. Ja? Und hier sehen wir ein Bild aus Sizilien. Ja? Das ist ein Aufgang. So einen Aufgang, ja, da sind die Daten und da kann man auch sehen, wie das gemacht hat. Egal, und jetzt gehen wir hier. Der Rest ist alles von mir und da brauche ich nichts mehr zu zeigen. Und jetzt hier gehen wir von einem Modell aus, wo jede ein jedes Jahr in jedem Jahr ja bei einer Bevölkerung von 0 bis 1 zum Beispiel gibt es 40 Menschen von 1 bis 2, 40 Personen und so weiter und so fort. Also, das bedeutet, wir haben bis 76 Jahre. 40 mal 76 3040 personen ja und dann mit diesem alter fangen die personen zu sterben an zwischen 76 und 77,5 sterben 10 personen wie viele personen haben zwischen 76 und 77,5 40 pro jahr also pro 1,5 jahren 60 personen ja von diesen 60 sterben in dieser 1,5 jahren 10 und dann in den nächsten 1,5 Jahren sterben noch 10 und so weiter und so fort. Bis Anfang des 85. Jahres. Wenn man das so berechnet, dann kann man herausfinden, dass äh, die Mortalität bei dieser Bevölkerung äh, bei, äh, bei 1,23 liegt. Ja? Gleich. Das sind 60 Personen in 1,5 Jahren. Ja? 10 um jede Altersgruppe. Das bedeutet, in einem Jahr sind es 40 Personen, 40 Personen durch, was haben wir gesagt, 3.040 Personen bis hier und 2, 210 hier, kann man auch selber rechnen, ja, gut. Und dann ist es halt 40 in 3.200 Menschen, 3.250 Menschen, das ist dann halt äh, 1,23% ungefähr. Ja. Das ist zur äh, Mortalität der meisten westlichen Staaten, sehr nah. Die Mortalität liegt in diesen Staaten bei 1% ungefähr. Äh, kleine Bemerkung, wenn man das tatsächlich so haben will, dass es 1% ist, äh, spielt hier die Verteilung, äh, wenn sie symmetrisch ist, keine Rolle. Man muss einfach die äh, Daten einfach irgendwie nach rechts feststellen, dass viel mehr sterben äh, beim einem großen Alter. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt ein Detail, das brauchen wir jetzt hier für diesen Modell nicht, äh, könnte man auch machen, aber ist zu kompliziert dann machen wir vielleicht ein anderes mal wenn man das so fragt und dann schauen wir mal plötzlich innerhalb von 1,5 jahren kommt eine epidemie und diese epidemie das wollen wir jetzt in diesem video untersuchen hat das, das, das mittlere todesalter das gleich genau gleich so viel ist wie die lebenserwartung also 80,5 was ist der allerschlimmste fall in diesem fall dass alle überhalb von diesem mittleren Todesalter von der, dieser Lebenserwartung schon, dass alle, wirklich alle und alle an die Epidemie, wirklich alle und alle an die Epidemie, ich nehme den extremsten Fall, weil ich wirklich die Nase voll mit dieser Sache habe, ja, auf jeden Fall, alle sterben an die Epidemie, alle, die über dieses Todesalter ist, ja. Und damit wir aber, äh, diese Lebenserwartung, aber damit wir ein äh, Todesalter für die Epidemie gleich so viel haben wie die Lebenserwartung, müssen wir das dann ausgleichen, ja, sonst wäre es hier höher, ja. Äh, wir müssen jetzt hier solche Menschen hier nehmen, die gleich so viele sind äh, wie diese in dieser Altersgruppe, so viele Menschen hier wie diese und so viele Menschen wie hier wie diese. Allerdings hier, das mittlere Todesalter in dieser Gruppe ist nicht 76 und auch nicht 77,5, das ist genau der Mieter, ja, 76,75 und entsprechend auch für die anderen Gruppen. Somit haben wir dann ein äh, mittleres Todesalter von 80,5 für die Epidemie und eine Lebenserwartung 80,5 für die ganze Bevölkerung. Gut. Jetzt. Das bedeutet jetzt plötzlich, dass wir in diesem 1,5 Jahren anstatt äh, 60 äh, äh, Toten, also 10 hier, 10 da, 10 da, 10 da und 10 da, haben wir plötzlich ja, 10 und 20 und 30 und 30 und 20 und 10 ja? und das ist dann insgesamt 120 Menschen. Ja? Damit alle hier, die an der Epidemie sterben, bedeutet es das eindeutig, dass alle angesteckt sein sollen. Und wenn diese hier alten Menschen äh, angesteckt sind, gehen davon aus, dass alle, die ganze Bevölkerung, zeigen. ich mal, ich habe wirklich die Nase voll mit diesem Thema, also wir gehen davon aus, dass die ganze Bevölkerung diese Krankheit hat und alle, die sterben, an dieser Krankheit sterben. Den extremsten Fall, bitte. bitte ja. Also, yes, äh, wir sehen hier eindeutig, dass das Mittel- Todesalter, der Krankheit eine Grenze der, der Letalität setzt. Wieso? Also das, das ist die größte Anzahl von Personen, die an die, an die Krankheit sterben können, wenn das mittlere Todesalter gleich so viel ist wie die Lebenserwartung ist. Aber auch wenn das kleiner ist, das setzt immer noch eine Grenze, allerdings größer, zu äh, der Letalität. Ja? Dann werden so halt mehrere Menschen daran sterben, aber auf jeden Fall, es gibt eine Grenze, wenn wir halt die das mittlere Todesalter äh, der Krankheit haben ja? und auch die Lebenserwartung. Das setzt eindeutig eine Grenze der Letalität. Wie viel ist dann die Letalität in diesem extremsten Fall? Ja, äh, falls jetzt der, äh, die Lebenserwartung gleich so viel ist wie, wie das Todesalter der Krankheit, ja? das sind 120 Menschen in insgesamt 3250. Ja? Das ist dann, äh, wo habe ich das gerechnet? Moment. Das ist ja dann 120 in 3200, ungefähr 3,7%. Das ist die allergrößte Letalität, die diese Krankheit haben, haben kann, wenn wir halt das mittlere Todesalter äh, gleich so viel wie die Lebenserwartung ist. Ja? So also eine, eine Tatsache haben ja? Und dann, äh, wie kann man es weiter untersuchen? Ähm, Moment. Was würde jetzt äh, das bedeuten für das äh, mittlere äh, Todesalter von dieser Kohorte, also von diesen Menschen, die von der Epidemie betroffen werden und daran sterben? Im allerschlimmsten Fall betone ich noch einmal, ja, die allerschlimmsten Zahlen man nehmen, nehmen kann. Ja, äh, bei dieser Voraussetzung, der Todesalter gleich so, viel, äh, äh, gleich so viel wie die Lebenserwartung und eine symmetrische Verteilung um diesem äh, mittleren Todesalter. Ja? Und in diesem Fall, wie es schon gesagt, äh, diese, äh, das kann nicht sein, dann haben wir ein bisschen mehr als die äh, normale Mortalität. Aber auf jeden Fall äh, nehmen wir jetzt dieses Beispiel hier, das ist etwas leicht. Auf jeden Fall. Machen wir dann weiter. Was passiert mit diesen Menschen dann? Diese jetzt hier, die ich hier so dargestellt sind, hier oben, ja, diese, ja, oben so, ja, oben rechts sozusagen, ja, die äh, haben ein mittleres Alter von 80,5. Jahre und die sind alle, die an der Epidemie gestorben sind. Was passiert danach? Nehmen wir jetzt diese Gruppe hier, also sie werden sicherlich nicht alle äh, sofort danach äh, sterben, wir haben keinen Grund so zu denken. ja Ein Drittel, äh, wir haben keine Krankheit mehr. Ja? Äh, man, ist, das ist der allerschlimmste Fall, was mit denen passieren kann, ist, dass ein Drittel hier stirbt, ein Drittel hier und ein Drittel da. Also die also wenn sie alle hier sterben würden, also, und das macht klar, warum das nicht passieren hier, hier kann, ja, das wäre überhaupt nicht nach dem Modell. Ja? So dass in schlimmsten Fall kann hier ein Viertel von denen hier sterben, diese Altersgruppe ein Viertel da, ein Viertel da und ein Viertel da. Und für diese Gruppe hier, die dann überlebt, die kommt dann in die nächste Phase, kann ein Viertel ein Fünftel hier sterben, ein Fünftel da und so weiter und so fort. Ja? Und somit können wir dann das mittlere Todesalter für die Gruppe, die überlebt, berechnen die Berechnung steht hier, ein Mathematiker sollte das schon verstehen, ja, also äh, das ist die nächste 1,5 Jahre, das ist 1,5 bis 3 Jahre später, das ist 3 bis 4,5 Jahre später und so weiter und so fort, ja, und somit haben wir für diese Gruppe ein mittleres Todesalter, das, äh, Moment, das sind hier die äh, 90 Menschen, die überlebt haben, ja, und für diese 90 Menschen ist das mittlere Todesalter 81,66 ungefähr. Ja? Höher als die Lebenserwartung. Das ist selbstverständlich überraschend, wie zum Teufel passiert sowas. Aber es gibt eine Erklärung, weil wir untersuchen jetzt eine Kohorte. Und wir haben jetzt hier die Toten in diesem Zeitintervall, wo die äh, 1,5 Jahre, wo die Epidemie gewirkt hat. Allerdings 120 Tote statt 60. Ja? Das bedeutet... 100% Übersterblichkeit in 1,5 Jahren wäre das in einem Monat, wäre es mehr als 1000% Übersterblichkeit innerhalb von diesem Monat. ja Damit wir einfach die Größen vergleichen können. Zum Beispiel mit den 8% Übersterblichkeit von Corona in den westlichen Staaten, in Italien zum Beispiel. Ja. Äh, äh, auf jeden Fall. Äh, machen wir dann weiter. Und jetzt hier. ja Da haben wir jetzt hier dieses mittlere alter Das liegt. Höher als die Lebenserwartung. Das ist schon überraschend, aber das ist halt so. Warum? Weil wir nicht die ganze Geschichte der Ge Kohorte, also von dieser Gruppe, die von der Epidemie getroffen ist, gesehen haben. Wir müssen auch in die Vergangenheit schauen. Also, wir müssen auch denken, was davor passiert ist, wo diese Gruppe. Ja. Also, am Anfang hatten wir 60 Menschen nur hier und von denen sind 10 gestorben lieber das Bild hier. Das, den Rest hatten wir hier am Anfang nicht, ja. Das ist eine Gruppe, die war am Anfang zwischen äh, und sieb, äh, 67 und 76 Jahre alt, ja, und dann ist sie verschoben, eine Gruppe nach rechts, dann hatten wir nur diese Menschen hier, den Rest hatten wir hier nicht, und von diesen Menschen sind 10 gestorben, ja, dann sind 50 ge, äh, geblieben, dann sind, wir, sind 60 neue gekommen, ja, und äh, von diesen 50 sind 10 gestorben, von diesen 60 wieder 10 und so weiter und so fort. Und hat sich äh, verschoben, bis wir diesen Punkt hier ohne die letzte Gruppe erreicht haben. Ja. Und wenn man jetzt für diese äh, Gruppe, bis wir diese Situation erreicht haben, ja, wo dann die Krankheit ihre Wirkung hat. Ja. Äh, und wenn wir das jetzt hier auch berechnen, das ist jetzt dieser Fall hier. Und wir sehen jetzt hier, äh, ein Mathematiker kann das auch ruhig nachschauen und nachdenken warum das so sein soll. Ja. Auf jeden Fall, dann bekommen wir von dieser Gruppe von 150 Menschen ein mittleres Alter, also die äh, vor der Epidemie, in dieser Kohorte, vor der Epidemie gestorben sind, ein mittleres Alter von 78,75 Jahren. Ja. Und wenn man das jetzt hier für die ganze Kohorte, die von der Epidemie getroffen, betroffen ist, ja das Mittel Todesalter berechnen will, das ist 80,0608 Jahre. Ja? Das, ist also halt, äh, das bedeutet, dass diese Kohorte halt, diese die von der Epidemie getroffen wird, die sterben der in Mitte, im in aller, aller schlimmsten Fall Puh, 4, 4, äh, 0, 4,4 0,44 äh, Jahre früher, also äh, 5 Monate ungefähr. Ja? So, grob gesagt, ja, nur, wenn man so Maßnahmen treffen will, muss man die Wirkung auf die ganze Bevölkerung berechnen, ja. Was bedeutet das? Also, es kann sein, dass Maßnahmen, äh, das Mittel- Todesalter von jeder Gruppe, auch von den Leuten von 0 bis 1 beeinflusst, ja, und von den Leuten von 1 bis 2 oder von den Leuten von 50 bis 60, ja, ziemlich stark beeinflusst. Und wenn diese Leute dann früher sterben, ja, wegen den Maßnahmen, das muss man einbeziehen, ja. Und das bedeutet, äh, man muss äh, die Änderung des, des Alters für die ganze Bevölkerung berechnen. Ja? Und in diesem Fall ist das jetzt hier äh, durchschnittlich, ja? kann man auch denken, 3040 Menschen ohne, äh, ohne die Krankheit würden mit 80,5 Menschen äh, sterben, 360 sterben mit äh, dieser Kohorte, also, ja? die hier von der äh, Krankheit betroffen wird. Sie waren alle äh, am Anfang, ja? die Gruppe hier so. Die ja, sind dann verschoben ja mit ein bisschen äh, Vorstellungskraft kann man das verstehen ja, und die sind dann alle äh, ist das äh, mit 80,061 äh, jahre gestorben ja durchschnittlich das bedeutet dass der durchschnitt äh, durchschnittsalter für diese kohorte der menschen die äh, aber den ganzen menschen ja, der ganze bevölkerung nicht dem, nur der menschen der von der von an, an der krankheit gestorben ist wo die ganze bevölkerung wird das Mittel- und Todesalter äh, 0,05 Jahre, also ein bisschen mehr als 17 Tage, ja, äh, weniger werden. Und diese Zahl muss man bei Epidemie berücksichtigen. Nicht nur die von diesen Menschen. Und da muss man verstehen, die Maßnahmen, die man trifft, wie viele von äh, wie viele Tage oder Monate oder Jahre von der ganzen Bevölkerung äh, was für eine Wirkung äh, die haben. Ja. Und das ist jetzt hier ein Argument, das ich so über diese Sache so äh, bringen wollte, das ist noch einmal, dass der allerschlimmste, äh, die allerschlimmste Wirkung, die eine Krankheit haben kann. Und selbstverständlich kann man diese Zahlen mit der Zahlen von Corona vergleichen. Corona hat eindeutig weniger als ein Prozent Letalität, hat eindeutig ein mittleres Alter, das sehr nah, das sehr nah zur Lebenserwartung steht und äh, das würde bei den Maßnahmen überhaupt nicht berücksichtigt und ja auf jeden fall danke sehr